Die CDU hält eine parteiübergreifende Initiative gegen Altersarmut für möglich. Bundesarbeitsministerin von der Leyen begrüßte das neue Rentenkonzept der Sozialdemokraten als Möglichkeit für einen Kompromiss. Koalitionspartner FDP reagierte dagegen skeptisch. Die SPD plädiert für eine Mindestrente und den Ausbau der betrieblichen Altersvorsorge. Von der Leyen plant eine Zuschussrente für Geringverdiener. Wie schützt man die heutige junge Generation vor Altersarmut? Seit gestern liegen auch die Vorstellungen der SPD hierzu auf dem Tisch. Eigene Vorsorge durch Betriebsrenten soll gefördert werden. 850 Euro im Monat Mindestrente für alle, die 40 Jahre gearbeitet haben. Wer zu wenig verdient hat, erhält eine steuerfinanzierte Grundsicherung. Viele Gemeinsamkeiten mit dem Konzept des Bundesarbeitsministeriums. Die großen Linien, die die Lösungsvorschläge zeigen, sind ähnlich und das ist gut, denn in der Rente sind wir immer auch in einem großen gesellschaftlichen Konsens vorangegangen. Aber zum Handeln ist jetzt aufgefordert die Regierung. Im Bericht aus Berlin sprach der SPD-Vorsitzende der Arbeitsministerin die Kraft ab, eine Rentenreform durchzusetzen. Der Unterschied zwischen Regierung und SPD besteht zudem weiter. Solange die CDU und die FDP sich weigern, an der Erwerbsarmut etwas zu tun, solange sie Niedriglohnsektor ausbauen statt einschränken wollen, Leih- und Zeitarbeit nicht vernünftig bezahlen, Frauen schlechter bezahlen als Männer für die gleiche Arbeit, solange gibt es keinen Konsens. Das Konzept von der Leyen sei auch durch Gemeinsamkeiten mit dem SPD-Vorschlag nicht mehrheitsfähig geworden, so der FDP-Vorsitzende. Damit hat sich Frau von der Leyen schon ja in der Union Isoliert. Und es wird nichts daran ändern, wenn man versucht, bei den Sozialdemokraten Anknüpfungspunkte zu finden. Im Gegenteil, deren Modelle sind absolut schwammig und jeglicher Frage der Finanzierung weichen die Sozialdemokraten hier aus. Ob vor dem nächsten Koalitionsgipfel im Kanzleramt im Oktober noch Bewegung in die Rentendiskussion kommt, werden die kommenden Wochen zeigen. Analysen und Hintergründe zu den verschiedenen Rentenkonzepten finden Sie auch bei uns im Internet unter tagesschau.de. Bundesaußenminister Westerwelle hat den Iran zu neuen Gesprächen in Atomstreit aufgefordert. Das Ziel bleibe eine politische und diplomatische Lösung, sagte er in Jerusalem. Dort traf Westerwelle heute zum Abschluss seiner Nahostreise mit Ministerpräsident Netanyahu und Verteidigungsminister Barak zusammen. Medien hatten berichtet, Israel verlange ein Mitspracherecht bei deutschen Rüstungsexporten in arabische Länder. Für Außenminister Westerwelle und Israels Verteidigungsminister Barak kein Thema. Die geplanten deutschen Waffengeschäfte in der arabischen Welt. Leopardpanzer an die Saudis, Fregatten an Algerien, möglicherweise auch U-Boote an Ägypten. Medien berichteten, Jerusalem sei besorgt, fordere Mitspracherecht. Ich werde dazu im Detail hier nichts sagen. Ich kann Ihnen nur so viel dazu sagen. Bei allen Entscheidungen der Bundesregierung werden ganz sicher auch die israelischen Sicherheitsinteressen umfassend berücksichtigt. Im Zentrum der Gespräche mit Verteidigungsminister Barak die atomare Aufrüstung des Iran. Israel pocht auf sein Verteidigungsrecht. Die USA und Europa wollen Sanktionen und Diplomatie noch Zeit geben. Allerdings... Es muss um substanzielle Verhandlungen gehen. Das, was bisher stattgefunden hat, war nicht überzeugend. Und deswegen ist es schon eine ernste Lage. Bei dem Treffen danach mit Premier Netanyahu wurde öffentlich nichts Entscheidendes gesagt. Doch es war klar, die potenzielle atomare Bedrohung aus Teheran war auch hier das Hauptthema. Bereits in den vergangenen Tagen wurde deutlich, dass die Europäer mit ihrer Forderung nach neuen Sanktionen gegen den Iran eine härtere Gangart einschlagen wollen. Doch was, wenn Sanktionen und diplomatische Bemühungen vergeblich bleiben? Werden Deutschland und die Europäische Union dann einem Militärschlag gegen Teheran zustimmen, eventuell sogar mitmachen? Diese Frage wollte Bundesaußenminister Westerwelle heute partout nicht beantworten. Das Treffen in Ramallah mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten Fayyad schien da fast nebensächlich, obwohl es hier um die Wiederbelebung des Friedensprozesses ging, der seit zwei Jahren dann niederliegt. Im Irak hat ein Gericht Vizepräsident Hashimi in dessen Abwesenheit zum Tode verurteilt. Der sunnitische Politiker soll für Mordanschläge auf Schiiten und auf Angehörige des Militärs verantwortlich sein. Hashimi hatte sich im Dezember nach der Anklageerhebung ins Ausland abgesetzt. Am Tag der Urteilsverkündung heute gab es in elf irakischen Städten Bombenanschläge. Eine neue Welle des Bombenterrors überzog heute den Irak. Eine Anschlagsserie, die sich eindeutig gegen die schiitische Bevölkerungsmehrheit gerichtet hat. Die meisten Toten sind schiitische Zivilisten oder Soldaten. So wie hier in der südirakischen Stadt Nazaria oder im Nahen Amara. Dort starben Menschen in der Nähe eines schiitischen Heiligtums, Bombenexplosionen auch im schiitischen Basra. Solche Anschlagsserien sind nicht selten seit dem Abzug der Amerikaner im letzten Dezember. Allerdings war bisher der schiitische Südirak weitestgehend verschont geblieben. Daher lässt sie sich eindeutig sunnitischen Terroristen zuordnen. Der Hintergrund, heute gab ein Gericht in Bagdad das Todesurteil, gegen diesen Mann bekannt. Tariq Al-Hashimi als Vizepräsident des Landes, der wichtigste sunnitische Politiker im Irak. Sein Gegenspieler, der schiitische Ministerpräsident Maliki, hatte ihn im vergangenen Dezember aus seinem Amt verdrängt, indem er Hashimi wegen Terrorismus und Mord anklagen ließ. Heute das Urteil in Abwesenheit. Hashimi hält sich in der Türkei auf. Selbst wenn das Urteil nicht rechtskräftig werden sollte, es ist geeignet, den Irak in eine neue Welle der Gewalt zwischen der sunnitischen Minderheit und der schiitischen Mehrheit zu treiben, vielleicht sogar wieder in Richtung Bürgerkrieg. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Gauweiler hat vor der für Mittwoch geplanten Entscheidung über den Euro-Rettungsfonds ESM einen weiteren Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Nach dem Beschluss der Europäischen Zentralbank zum Ankauf von Staatsanleihen habe sich die Beurteilung der Rettungsmaßnahmen grundlegend geändert, argumentierte Gauweiler. Notfalls solle das Gericht die Entscheidung verschieben. Das Gesamtrisiko für den Bundeshaushalt sei völlig unkalkulierbar geworden. Griechenland hat offenbar ein größeres Sparpaket geschnürt als zunächst geplant. Nach Informationen der deutschen Presseagentur hat es einen Umfang von rund 17 Milliarden Euro. Das wären 5 Milliarden mehr als von den internationalen Geldgebern gefordert. Die Staaten der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC haben sich auf ihrem Gipfel im russischen Vladivostok besorgt über die Auswirkungen der Euro-Schuldenkrise gezeigt. Hohe Staatsdefizite behinderten die weltweite wirtschaftliche Erholung, hieß es in der Abschlusserklärung. Die Teilnehmer des Treffens verpflichteten sich, die Nachfrage in ihren Ländern zu stärken, auf weitere Handelsschranken zu verzichten und Schulden abzubauen. Das traditionelle Sommerfest des Bundespräsidenten war heute erstmals für alle Bürger geöffnet. Mehr als 10.000 Interessierte nutzen die Gelegenheit, Schloss Bellevue und den angrenzenden Park zu besichtigen. Bundespräsident Gauck forderte die Besucher auf, sich für die Gesellschaft zu engagieren und zur Wahl zu gehen, das Bürgerfest aber auch als Gelegenheit zum Feiern zu nutzen. Bei einer anschließenden Podiumsdiskussion mit seinen Vorgängern von Weizsäcker und Herzog forderte Gauck außerdem mehr Mut zu Europa. Mehr als viereinhalb Millionen Besucher haben am heutigen Tag des offenen Denkmals historische Gebäude, Kirchen, Gärten und Parks besucht. Wie hier im Markgräflichen Opernhaus in Bayreuth informierten die Veranstalter über die Geschichte und den Erhalt der historischen Bauten und Städten. Bundesweit hatten rund 8000 Denkmäler ihre Pforten geöffnet. Viele von ihnen sind normalerweise nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Nach fast zweimonatiger Fahrt ist der havarierte Frachter-MSC Flaminia nach Deutschland zurückgekehrt. Am späten Nachmittag erreichte das Schiff den Jade-Weser-Port bei Wilhelmshaven. Während einer Atlantikpassage war auf der Flaminia ein Feuer ausgebrochen. Teile der Ladung explodierten. An Bord befanden sich auch Container mit Gefahrgut. Mehrere Länder hatten dem Schiff daraufhin die Einfahrt in ihre Häfen verweigert. Die Flaminia auf ihrer vorerst letzten Reise. Sie gehört einer Reederei in Buxtehude, fährt unter deutscher Flagge. Deswegen wurde das Schiff schließlich nach Deutschland geschleppt. Es war vor zwei Monaten, als auf dem Frachter aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausbrach. Teile der Ladung explodierten, ein Seemann starb, ein anderer wird noch vermisst. Schaden 10 Millionen Euro. Was genau in den rund 150 teilweise stark beschädigten Gefahrgutcontainern geladen ist, ist bis heute unklar. Gestern Abend hat die havarierte Flaminia vor Helgoland Halt gemacht. Erst heute, bei Tageslicht, konnte die Schleppfahrt wieder aufgenommen werden. Eine heikle Mission, weil sie direkt durch das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer ging. Da war es natürlich für uns ganz wichtig, dass das Schiff in einem Zustand ist, dass ein Auseinanderbrechen nicht stattfinden kann. Das heißt, wir haben es vorher schon auf Herz und Nieren geprüft mit dem Klassifikationsgeschäft, dem germanischen Leuten. Sie haben uns bestätigt, dass der Schiffskörper ausreichend stabil ist, dass das Schiff hier gefahrlos einlaufen und festmachen kann. Doch das beruhigt Naturschützer noch lange nicht. Die gefährlichen Stoffe sind schließlich immer noch auf dem Schiff. Das Kommando hat ganz klare Vorgaben, wie sie mit der MSC Flaminia umgehen. Ich würde mir wünschen, dass ganz klar. Keine Flüssigkeiten in unsere schöne Nordsee, natürlich auch in den schönen Jadebusen gelangen. Aber auch bei, der weiteren, bei dem weiteren Umgehen mit der MSC Flamenia sollte nichts weiter geschehen und nichts weiter austreten. In den kommenden Tagen werden weitere Untersuchungen an Bord durchgeführt. Anschließend wird die Staatsanwaltschaft nach dem vermissten Seemann suchen. Erst dann kann mit dem Abpumpen des verunreinigten Löschwassers und der Bergung der Container begonnen werden. Mit einer großen Abschlussfeier gehen am Abend in London die 14. Paralympischen Spiele zu Ende. Für das deutsche Team wird der Tischtennisspieler Thomas Schmidberger die Fahne ins Olympiastadion tragen. Mit 95 Goldmedaillen führt China den Medaillenspiegel an, vor Russland und Großbritannien auf Platz 2 und 3. Deutschland belegt Platz 8. Insgesamt holten die deutschen Athleten 18 Gold, 26 Silber und 22 Bronzemedaillen. Holger Glinicki war fest entschlossen. Der Basketball-Bundestrainer hatte seiner Mannschaft versprochen, wenn ihr Gold holt, springe ich in die Themse. Das Wasser in einem Seitenarm des Flusses, mitten im Londoner Bankenviertel, hatte gerade mal 17 Grad. Glinickis Team holte eine von 18 deutschen Goldmedaillen. Deutschland auf Rang 8 in der Nationenwertung nach Platz 11 bei den Spielen vor vier Jahren. War also Eines der größten Erlebnisse hier für die Athleten und Athleten auch für uns war der große Respekt, den die britische Bevölkerung hier diesen Spielen und vor allen Dingen den Athleten äh, entgegenbringt. Und dieser Respekt, der wird im Stadion ausgetragen, ist ganz faires Publikum, keine Pfiffe, natürlich ein paar Fohn mehr bei den britischen Athleten, das ist vollkommen in Ordnung. Äh, und das genießen die Sportlerinnen und Sportler. Die Briten feierten den Schlusstag der Paralympics mit ihm. David Weir, er sicherte sich in einem dramatischen Finale seine vierte Goldmedaille. Mit einer einzigen Sekunde Vorsprung gewann er den Rollstuhlmarathon auf der Zielgeraden vor dem Buckingham Palace. Er hat das Rollstuhl-Rugby-Finale entschieden, die Nummer drei, Riley Bat. Er erzielte allein 37 Punkte zum 66 zu 51 Sieg seiner Australier gegen Kanada. Mit einem Touchdown rückwärts beendeten die Männer aus Down Under das einseitige Match. In gut einer Stunde beginnt hier im Londoner Olympiastadion die Abschlussfeier überaus erfolgreicher Paralympischer Spiele. Zur Stimmung vor der Abschlussfeier jetzt live aus London Frank Jahn. Die Abschiedsfeier unter dem Titel Festival der Flamme soll mit großen Stars wie der Band Coldplay und angeblich auch der Sängerin Rihanna für einen glanzvollen Abschluss sorgen bei den erfolgreichsten Paralympics aller Zeiten. Athleten aus mehr als 160 Ländern waren am Start. Ein Rekord, genau wie die 2,7 Millionen Menschen, die in den Stadien zusahen. Gastgeber Großbritannien glänzte mit nahezu perfekter Organisation. Im Stadion gab es aber auch Buhrufe für britische Minister. Die drastischen Sparmaßnahmen der Regierung im Sozial treffen Menschen mit Behinderungen besonders hart. Sie hoffen auf ein verändertes Bewusstsein, nachdem sie hier in den Stadien gezeigt haben, was sie können. Auf mehr Hilfe im Alltag und für das, was sie brauchen. Heute Abend erlischt die Flamme der Paralympics. Der Funke der Begeisterung ist übergesprungen. Die Paralympics haben gemeinsam mit den Paralympischen, mit den Olympischen Spielen nach Ansicht vieler für ein britisches Sommermärchen 2012 gesorgt. Und damit zurück nach Hamburg zu Ellen Arnold. Der Brite Lewis Hamilton hat in Monza den großen Preis von Italien gewonnen. Damit rückte der McLaren-Pilot in der WM-Wertung auf Platz 2 vor. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 10. September. Das Hoch mit Zentrum über dem östlichen Mitteleuropa bestimmt auch morgen noch unser Wetter. Allerdings macht sich im Westen und Norden bereits ein Ausläufer des Tiefs bei Island bemerkbar. In der Nacht ist es meist klar oder nur leicht bewölkt. Vor allem im Süden und in der Mitte bildet sich örtlich Nebel. Gegen Morgen wird es im Nordwesten wolkiger, es bleibt aber meist trocken. Am Tag gibt es dann im Westen und Norden zeitweise Wolken und vereinzelt Schauer. Sonst scheint verbreitet die Sonne. Über den Bergen im Süden können sich lokale Wärmegewitter bilden. Der Wind weht im Südosten schwach, nach Nordwesten hin teilweise mäßig. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen zwischen 17 Grad an der Nordsee und 9 Grad im Allgäu. Morgen werden auf den nordfriesischen Inseln 21 Grad erreicht, am Oberrhein 31 Grad. Am Dienstag ziehen von Westen teils kräftige Schauer und Gewitter auf. Im Osten und Südosten ist es zunächst noch sonnig. Mittwoch viele Wolken, im Süden längere Zeit Regen und deutlich kühler. Am Donnerstag wechselnd bewölkt, hier und da etwas Regen und an den Küsten sehr windig. Um 22.45 Uhr melden wir uns wieder mit den Tagesthemen und Tom Buro. Wir zeigen, warum in Wilhelmshaven über das havarierte Containerschiff Flaminia gestritten wird und wie in Griechenland jetzt noch mehr gespart werden soll. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.